Willkommen beim DrupalCon. Wir sitzen in Halle A und haben keinen Plan, was wir sagen wollen, also reden wir einfach nur darüber genau, ja. im Kasi-Hasi-Interview-Style. Und wenn du jetzt den ganzen Tag erzählst, wie geil das hier war, dann geht es Das ich war, also das war wirklich total oh toll. gefällt mir gut. War eine super DrupalCon. Was haben wir denn neues so gehabt? So Drupal 8 wird uns irgendwie präsentiert ja. als alles super, was ich ein bisschen gefakt finde, weil viel super, ähm, wenn man so die einzelnen Leute fragt, hört man nicht raus, außer dass alle schon begeistert sind und fleißig dran arbeiten, aber echt viel zu tun haben. Ich habe schon was von zwei Monaten Minimumverschiebung gehört. Ne? War so die Einschätzung. Hm. Puh, ansonsten halt, ich denke mal Code Freeze wird wirklich der interessante Teil, also jetzt im Juni, zum ersten Juni, da werden alle nochmal wie panisch vorher sprinten, da sind ja auf jeden Fall noch die Death Days vorher, ich glaube da geht nochmal richtig die Luzi ab und wahrscheinlich auch der Stresslevel für die Leute, die da auch schon so viel gemacht haben, halt nochmal richtig los und ähm ja, ansonsten, also Symphony, wie schon gesagt, war ja auch hier. Du warst wahrscheinlich auch nicht auf dieser anderen Webkonferenz. Ne? Da habe ich heute einmal reingeguckt, aber war, da war nichts los. Ich also habe sogar eine, vergessen. Eine, eine Halle und das war, war, war, die Halle war nicht mehr voll, da waren vereinzelt ein paar Leute. Und, also vielleicht war gerade Pause, das weiß ich nicht. Aber so mein mhm. Eindruck war, da war überhaupt nichts los. Ja, die, ja, Symphony, die die PHP-Symphony war relativ klein im Vergleich zu Kon. Ich glaube, es waren 200, 300 Leute oder so. Ja, insgesamt. Also und es, war, es waren weniger Leute da, als Komopässe verkauft wurden. Es war aber auch so, dass es halt hier hinten so die Rolltreppen hoch gewesen, also schon ziemlich abgeschottet von dem Rest, das fand ich alles eher blöde. Das WLAN war richtig gut, weil da so wenig Leute waren, konnte man da wenigstens Ja, oben da, da um das ist relativ wieder, ne? surfen, weil vorne ist man dann doch einfach mal rausgeflogen. Da sind also ich mal die ganzen Videos hochgeladen <lacht> ja. und dann mal war es wieder schlecht? <lacht> ich meine, das ist schon ganz schön krass, die haben hier überall zusätzliche Router aufgestellt, so riesengroße Teile, so groß wie eine 12-Mit-Zentimeter-Pizza und blinken wie willst. Ich kam mir ganz schön Star Trek vor. Aber ich meine, klappt das trotzdem nicht, also 3.300 Leute, wenn jeder ungefähr zwei Devices halt anhat, dann bricht ja. das Netz halt trotzdem ja, zusammen. Ja. Mhm. Klar, ja. Obwohl es ist nicht zusammengebrochen, ähm, und, und es wenn war nur jeder, wirklich langsam. Und wenn, wenn jeder bei YouTube äh, so 300 Megabyte große Videos <lacht> hochlädt <lacht> <lacht> Wer war das wohl? und drei auf einmal, dann, äh, dann ist das vorprogrammiert, äh. also klar bricht das alles zusammen. Das ist, äh. <lacht> total assi eigentlich. Ja, Ralf, du musst jetzt noch mal sagen, dass die Talk Con toll war. <lacht> äh, also ach so, äh, ist es jetzt so, jetzt was hat, das jetzt... Jetzt hast Stichwort. Ja, ja. Also, die Con war echt total toll, <lacht> muss ich einfach noch mal sagen. Die war super toll. Sagen ihr, ich fand es schaust. Nee, aber noch mal, noch mal ganz kurz zurückzukommen auf, auf Drupal. Äh, mein Eindruck ist, mit Drupal 8 sollte man jetzt, wenn der code fürs kommt, wirklich anfangen zu arbeiten. Also ja. zumindest auf kleiner Ebene. Und zwar einfach als mit, also nicht mit der Maßgabe jetzt auf Teufel kommen, raus Seiten umzusetzen, aber einfach um den, um den Leuten, die daran arbeiten, Feedback geben zu können. Ja. Mhm. Also das ist einfach wichtig, weil... wenn in dem Moment, wo die ersten Seiten hochkommen, selbst wenn es kleine Seiten sind, wird auch automatisch ein gewisser Druck aufgebaut auf die Maintainer, die diese contrib module dann auch mit portieren müssen. Ja. So, und mhm. das muss jetzt losgehen, weil sonst kann es passieren, dass ja. sich alle auf den, auf den Core konzentrieren. Dann haben wir irgendwann Core, aber es fehlen die Module. Vorsicht, ja, Vorsicht, mhm. ein Tick anders sogar noch. Es geht noch nicht mal nur um den contrib space es geht auch darum, diesen Core überhaupt mal zu testen, weil wir wissen noch gar nicht, wie der unter Last ist. Also was damals halt mit Examiner passiert ist, unter Drupal 7, das gibt es unter Drupal 8 gar nicht. Da läuft derzeit gar nichts drunter. Ne, das darf man auch nicht vergessen. Kein Mensch weiß, wie die Performance Reviews wirklich sind. Ich habe schon wieder gehört, ja, wird wieder langsamer. Ne? Und da, ähm, das wird natürlich alles Sachen, die mich wirklich überhaupt nicht erfreuen. Und da müssen wir wirklich gucken, dass da halt also möglichst schnell Feedback kommt, um dann vor dem Release ja. da wirklich noch Optimierung halt dran zu machen. Also sonst, ja. sonst ich glaube nicht, dass wir uns erlauben können, nochmal 20 langsamer langsamer Bootstrap zu werden Also das wird ja langsam doch ein bisschen lächerlich. Was, ne? kann, was kann man machen, um das alles da ein bisschen performanter zu machen? <lacht> Wenn ich dir das pauschal sagen könnte, also ich denke mal, da wirst du genügend Sachen finden, wirklich zu optimieren. Nur du musstest überhaupt erstmal anfangen, mit ein paar tausend Notes zu benutzen und so einem typischen Use Case. Weil zur Zeit, ich meine, was sollen die denn auch testen? Du wirst ja nicht da äh, die, die, die 35. Seite schon mal drauf konfigurieren, sondern du wirst ein paar Notes erstellen mit dem Dev modul und dann spielst du es ein bisschen durch. Ich meine, du siehst es doch jetzt auch beim Twig. Ähm, bei der Twig-Integration. Ich meine, also Respekt, wie viel sie jetzt geleistet haben, sie haben alle Templates auch nochmal gebenchmarkt, aber wie realistisch diese Benchmarks sind, das kann dir ja einfach keiner sagen. Also Ich habe da genügend Kritikpunkte dran, um zu sagen, mh, ähm, wird wohl ungefähr dementsprechend, ähm, was man halt so rein am Template sehen kann. Aber also wenn wir ein einziges Twig-Template aktivieren auf der Seite, dann lädt das halt sehr viel dazu, das ist dann unscharf, also tun sie noch einen zweiten Block an die Seite, der Twig halt sozusagen halt also vorlädt und dann das eigentliche Template da führt. ist aber auch halt wieder relativ blöde, weil wir dann halt diesen Block da haben, es also sind genügend Mechanismen da drin, die zum Beispiel diese Benchmarks unscharf machen, also auch wenn sie grundsätzlich sagen können, ja Twig ist gar nicht so langsam. Ne? Um, und dann werden ja noch die ganzen Zimi-Funktionen halt noch umgebaut, das wird auch nochmal eine spannende Sache aber gut, das hat jetzt mit dem Bootstrap nichts zu tun, was ich sage, nur weil ich mich mit dem twig gerade ein bisschen beschäftigt habe aber da muss auch noch genügend Arbeit reinschließen, auch wenn es jetzt erstmal erfließen äh, auch wenn der Twig jetzt erstmal sicher für den Core ist. Ne? Äh. Ja, also deshalb also ausprobieren, ausprobieren, ausprobieren, ausprobieren. Mhm. Nur ich kann nicht jemandem ernsthaft jetzt empfehlen, wo sich die API immer noch so gewaltig ändert, macht mal eure Seiten damit. Also es gibt mal Empfehlungen, so Usergruppenseiten damit zu machen, aber du wirst ja halb wahnsinnig damit oder du bist wirklich ein begabter Programmierer. Und selbst der muss dann halt einfach sehr viel Zeit dafür investieren. Und die Kopf wächst gibt ja es, auch nicht auf Bäumen. Ne? Gibt es Dinge drin, die es Performante machen? Sollte als sieben oder? Naja, ich meine grundsätzlich ist die ganze Architektur schon äh, leicht gewichtiger, weil sie ja halt viel zulädt als 7, äh, das auf jeden Fall. Du ne? kannst ja davon ausgehen, dass das ganze Ding mit all seinen Libraries jetzt ungefähr Faktor 10 größer ist als 7 war. Also, also wenn 7,5 5 Megabyte groß ist, dann hast du jetzt 50 Megabyte ähm, PHP-Code da plötzlich auf deiner Platte. Ne? Und wenn du den, in den Ram, ins RAM lädst, plötzlich den ganzen Kram da aus der Datenbank, ein Cache-Kram kommt. Also ich meine, wir wollen nicht bei 256 Megabyte Minimum-Speicher ähm, irgendwie liegen oder sowas, das wird ja langsam albern. Ne? Ähm, aber äh, also ich, der, was, womit ich sagen will, das lädt ja schon äh, nur das, was es gerade halt braucht und ist deshalb performanter ähm, also grundsätzlich ist alles performanter an dem System mhm. aber trotzdem muss es gebenchmarkt werden weil du einfach nicht weißt, wie es dann nun mit der Konstellation an Feldern, Entities und hast du nicht gesehen und halt gerade so funktioniert ja. mhm. also wenn du da jetzt halt diesen ganzen Kram den du so zusätzlich immer brauchst, halt Kontextblöcke das ganze Kontextsystem überhaupt Breadcrumbs, Menüs Inhalte, bezogene Inhalte, solar abfragen wie es dann halt auch wirklich cached machst. Das kannst du jetzt nicht simulieren, das muss dann Und wirklich kommen. Ist die Tatsache, dass Symphony jetzt drin ist, macht es das grundsätzlich performante oder <lacht> ähm, ja, also doch grundsätzlich schön diese Architektur, die Symfony hat, ähm, kann, kann bewirken, dass du damit halt einen viel leichteren Fußabdruck hinterlässt und dass die ganze Sache halt performanter ist. Ich scheue mich aber pauschal zu sagen, ja, dadurch ist es jetzt viel performanter, weil das sieht nicht danach aus, dass es so ist, sondern dass es langsamer ist. Aber wir haben auf jeden Fall die Chance, mit dieser ganzen Symfony-Geschichte und wir haben auch noch nicht alle Caches an, wobei Caches ja mal ein bisschen Snake Oil, also Schlagenöl, einfach sind, also vorgegebene Optimierung, weil sie ja das System schon beschleunigen, aber, aber damit nur kaschieren, dass das System eigentlich furchtbar langsam ist. Ähm, ja, da muss man natürlich wirklich sehen, wie sich das ganze Ding ist. Also, äh, wenn es jetzt, was weiß ich, gecached genauso schnell ist, aber ungecached 50% langsamer, dann haben wir immer noch ein Problem. Ja, ja was haben wir noch so? Ich habe 100.000 Camps hier nochmal aufgeschnappt, PRP-Konferenzen mhm. und ähnliches, haben ähm, ähm, ordentlich nett mit Sensio geredet, das war auch eigentlich ganz klasse, ähm, die machen ja in Warschau auf jeden Fall nochmal ihre, ihre ähm, Con, ähm, werden die natürlich eine Live-Berichterstattung im Kasi-Hasi-Style bekommen. Ne? <lacht> ähm, was haben wir noch so mitgekriegt? So? Wir ah, haben wirklich mit mit vielen Leuten geredet, also viele Leute kennengelernt. Äh, ich, ich fand, glaub, das, ich jetzt fand jetzt das du auch jedes Mal. Mal. Na, ja, <lacht> <lacht> ja äh, natürlich klar. Ähm, ich fand es total beeindruckend, wie Kathy herumgewirbelt ist. Ähm, ja, äh, ist, Also wir äh, haben es, okay. <lacht> äh, wir geschafft, dass, dass, dass ein Kompress shirt auf die Bühne kam zum Schluss auf der Abschlussveranstaltung. Also das verdanken wir Kathy. Vielen Dank. Ähm, nee also das ist das ist wirklich Wahnsinn, was sie einfach organisiert, am Laufen mhm. hält wie sie die Fäden zieht und, und äh, sich wie eine, wie eine Biene darum schwört. also das war... Ja. Sie hat zum Beispiel dafür gesorgt, dass ich das Interview mit Alex Pott gekriegt habe, weil sie hat, ja, ja. Ja, ja. sie hat mir ihn ja. vorgestellt und dann ja, ja. habe ich einfach gefragt, können wir ein Interview machen? Und dann hat es geklappt, aber wenn es äh, Kaffee nicht gegeben hätte, dann wäre ich selber nicht so schnell irgendwie in diese Community reingekommen. Ja, ja. Und es ähm, ist echt beeindruckend, was sie da ja. was macht weil ich es ähm, kurz etwas allgemeiner fassen würde. Also es ist ja ein ganzes Team, das das Mentoring-Programm da macht. Kathy ist da schon ein gut gehöltes Rädchen drin, auf jeden Fall. Und ähm, sie hatten ja auch eine Contributor-Session halt dazu. Und sie haben also, auch morgen wird es, also die reißen sich alle richtig den Arsch auf, ja. dass sie, also, äh, das ist für mich eine neue Dimension der in DrupalCon, inwieweit hier wirklich intensivst auf die Leute zugegangen wird. Die bereiten jetzt USB-Sticks vor für Linux, Mac und ja. Windows, sofort Installation, weil die das... Also äh, das, äh, es ist unglaublich, es wird an alles gedacht, um die sofort an die Hand zu nehmen, sofort reinzuwerfen, denen zu zeigen, hey, das macht Spaß, weil du kriegst Belohnung, wenn du das halt tust weil du kriegst Feedback, du wirst ernst genommen, wenn du uns mit hilfst und mitarbeitest, tu das bitte und ähm, alle freuen sich und du selbst kannst damit einen tollen Job machen. Und naja, die, die also es ist sie schon Wahnsinn. Sie schaffen es halt, dass, dass, dass diese, diese, diese Contributing-Arbeit auch, auch umzudefinieren. Und sie sagen, wenn Leute, mit, wenn Leute mitarbeiten, kriegen sie Training von, von den besten Professionals. Kostenloses ja, ja. Training von den besten ja. Professionals, Coaching und, und sie werden einfach in ihren ganzen, ganzen Coding-Styles besser ja, ja, ähm, ja. Also es ja. ist wirklich toll, wie sie an, an Leute rangehen und, und die halt mit, ja. mit anbeziehen. Der Helle das ist ein bisschen die Antwort für diese Frage, ähm, was, äh, was Open Source tragbar macht, oder? Also, so ein, äh, ich, also heute beim ja. Frühstück habe ich mhm. ein Stück weiter verstanden, was das ähm, wie äh, so quelloffene Software und wie das überhaupt tragbar ist, also, auch im wirtschaftlichen das, das, man, ne, das ähm, ist das Geben und Nehmen, meinst du? Ne? Ja, genau, das heißt nicht nur, dass man als Firma, äh, dass alles in einen Top geworfen wird und dass man, man könnte genau das Gleiche machen, aber für sich behalten, sondern dass man dadurch, dass man das ja, reinschmeißt, ja, klar, dass, es, klar, äh, dass es diese Code Reviews ja, gibt, ja. dass man auch ja. dadurch das was also ich meine das, ja, das ist ja das, dieses, dieses Grundmissverständnis bei Open Source wenn man, wenn man davon ausgeht äh, ja, die Lizenz kostet nichts also du kannst die die Software kann ich sofort nehmen die kostet ja nichts so das ist also äh, vielleicht ist Open Source sogar teurer keine Ahnung aber es ist auf jeden Fall nachhaltiger ja. dieses, dieses äh, Teil einer Community zu sein äh, gemeinsam an etwas zu arbeiten was jeder benutzen kann mhm. ähm, dass das dieses kollaborative Arbeit noch nicht bedeutet, dass irgendwelche Geschäftsgeheimnisse verraten werden. Das sind, das sind ganz, ja. ganz verschiedene Dinge, vor denen man auch meines Erachtens keine Angst zu haben braucht. Aber dieser, dieser Gedanke halt, an etwas mitzuarbeiten, ja. äh, was, ich, was ich selber allein niemals auf die Beine stellen ja. könnte. Aber sowas auch diese sogar, Tatsache, dass man ich wollte auch ähm, nicht zu Ende das, reden. das, äh, das, <lacht> so, äh, das habe ich äh, ganz klar verstanden heute beim Frühstück. Das äh, hast du mir auch erzählt, da dort du zu, zu Ende reden. Ähm, <lacht> <lacht> ähm, aber dass ähm, dass man irgendwas macht und dann dadurch, dass irgendjemand jemand drauf guckt und einem sagt, wie man das richtig macht, wenn man es zum ersten Mal, ja. zum Beispiel falsch macht, dass dadurch gibt es dann dieses falsch man Leute unterbricht in Interviews. Das ja. <lacht> ähm, aber dass man auf jeden Fall ähm, Daraus, äh, das ist praktisch ein kostenloses Training, dass man ja. sonst für ja. was weiß ich, wie viel Geld... Ja. Äh, nee, du, du bringst halt deine Zeit ein, du bringst deine ja. Zeit ein, du beschäftigst dich mit Dingen. Das, es lohnt sich, sich damit zu beschäftigen für dich selber, weil du, du, du lernst das. Aber du wirst eben auch nochmal gecoacht und reviewed, klar. Ja. Ja. Cool, ja, Sache. du ja genau. Ich wollte noch über die DA reden grundsätzlich. Also ich sehe hier mit ähm, Holly auch gerade, dass da ähm, dass einfach nochmal frischer Winter einfach in die DA reingekommen ist. Dass hier auch wirklich sehr stark auf die Community einfach auch zugegangen ja. ist. Mhm dass halt die Sachen anders präsentiert werden und ähm, ja, ich freue mich einfach drauf. Also es gibt eine ganze Menge Bewegung. Wir waren ja auch bei einem Boardmember-Meeting gestern dabei. Ich, ich weiß gar nicht, ob es jemals vorher öffentliche Boardmember-Meetings gab. Ich kann mich zumindest ganz erinnern. Ja. Also einfach mal zu hören, so, ähm, was da abgeht, wie die das aufziehen und ähm, also größten Respekt für, das, für die Nerven, die sie haben nach 18 Stunden am Tag irgendwie dann noch da. Äh, kurz mal das BoardMember Meeting halt zu machen. Ja, ja. Und ähm, ja, gut organisiert auf jeden Fall. Ähm, ja, also ja. Ja, ich meine, die Con selber war wirklich völlig, also bis auf dass das WLAN halt irgendwann nicht mehr funktioniert hat, völlig problemlos. Also ja. Ja, ja. ich glaube, alle haben sehr viel Spaß gehabt und, und waren in einer sehr entspannten Umgebung einfach hier. Also, das, ist das war auch eine, gute, auch eine gute Location. Ja, das ist auf jeden Fall. Portland also selber Platz ist ja auch genug. Gut. Ja, ich meine, auch okay. das Conventions hinterher. Ja, ich, ich meine, hier hat noch mal doppelt so viele reingepasst, wahrscheinlich. Aber. Ja. Naja, ich kenne das also sonst für den Cons. Also, du, du hast die ersten zwei Tage auf der Con, du weißt nie, wo die Räume sind. Du bist immer nur am Rumeiern, suchst deinen Raum. Was ist also, das in ist Denver der, so? in, in Denver war das nicht so, aber ich weiß es von früher. Also noch, ob das jetzt Paris war, äh, Kopenhagen, also die, die meiste Zeit ist man immer rumgeeiert. Und wenn man gelernt hatte, wo die Räume waren, war die Con zu Ende. Ja, und das, aber, das war hier ja nicht. Auch. Ähm, ja, also von daher ist das, das heißt, unser... Ja. Ja. Portland-Session, Port Port äh... Ja, hast du schon gesagt, dass es schön war? Schlechtes Wetter. Achso, äh, ach so, nein, die Drupal, die, die, die, die war wirklich ja. total klasse.